Welche Ideen stecken eigentlich hinter dem Bedingungslosen Grundeinkommen? Warum lassen sich immer mehr Menschen für dieses Thema begeistern? Und warum haben tatsächlich fast 80.000 Menschen eine Online-Petition für das Bedingungslose Grundeinkommen in der Corona-Krise unterzeichnet? In diesem Video möchte ich euch gerne zeigen, was hinter dem Bedingungslosen Grundeinkommen steckt und warum genau sich so viele Menschen dafür begeistern. Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2 auch Hartz IV genannt, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Wohngeld, Kindergeld, Jugendhilfe, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Elterngeld Plus, Unterhaltsvorschuss, BAföG, Regelaltersrente, Altersrente für langjährige Versicherte, Altersrente für schwerbehinderte Menschen, Witwenrente, Waisenrente, Erziehungsrente, Grundrente und so weiter und so weiter. Ich könnte diese Liste wahrscheinlich noch ewig weiterführen. Allein Familien mit Kindern können in Deutschland rund 150 staatlich geförderte Leistungen in Anspruch nehmen. Und in Deutschland beziehen rund 8 Millionen Menschen Hartz IV, also Arbeitslosengeld II, oder eine andere Art von Sozialhilfe. Und da sind jetzt noch gar nicht Menschen mit reingezählt, die Arbeitslosengeld I bekommen oder Rente oder BAföG. Ich weiß, ich habe jetzt hier Versicherungen, Darlehen oder auch soziale Leistungen einfach durcheinander geworfen. Aber im Endeffekt wollte ich euch nur zeigen, dass es wahnsinnig viele staatliche Leistungen gibt, die im Prinzip das bedingungslose Grundeinkommen ersetzen könnte. Und es ist ja so, dass ständig neue Hilfen hinzukommen. Ja, zuletzt die groß diskutierte Grundrente. Man, man muss sich dann schon fragen, was soll das? Erstens, warum wächst dieser Apparat ständig weiter? Eigentlich wird uns doch immer erzählt, wie gut es uns geht und wie viel Geld wir haben und wie toll alles ist, dann dürfte es solche Hilfen doch eigentlich nicht geben oder eigentlich müsste es immer weniger dieser Hilfen geben. Tatsächlich wird es aber immer mehr und natürlich wird der Bürokratieaufwand auch immer größer. Und wenn immer alles geprüft werden muss, wer tatsächlich berechtigt ist, wer nicht, wer vielleicht gerade noch so berechtigt ist, wer nicht, das, ist, das, das verschlingt natürlich ganz viel Zeit und Arbeit und Kosten. Und genau hier sind die Menschen davon überzeugt, dass das bedingungslose Grundeinkommen die Bürokratie entschlacken kann, ja einen großen Teil sogar abschaffen kann. Bedeutet das also, dass wir den Sozialstaat abschaffen? Nein, das bedeutet das natürlich nicht. Denn je nach Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens kann es ja trotzdem Menschen geben, die nicht arbeiten gehen können beispielsweise und etwas mehr an Geld und Zuwendung benötigen. Und da muss es ja trotzdem noch eine Anlaufstelle geben, wo Menschen hingehen können und sagen können, okay, Start, hört zu, ich brauche dann doch ein bisschen mehr, damit ich über die Runden komme. Ein weiteres Beispiel, warum Menschen so begeistert sind vom bedingungslosen Grundeinkommen, ist quasi die drohende Digitalisierung bzw. der große Wandel in unserer Arbeitswelt. Immer mehr Tätigkeiten, immer mehr Aufgaben werden von Maschinen, werden von Robotern, werden von künstlicher Intelligenz übernommen. Das bedeutet weniger Jobs für uns Menschen. Gleichzeitig bedeutet es aber natürlich auch andere Jobs für uns Menschen. Und genau an dieser Stelle müssen wir dann flexibler werden in Zukunft. Und genau das ermöglichte das bedingungslose Grundeinkommen. Wenn ich weiß, ich bekomme ohne Druck, ohne irgendwelche Bedingungen täglich Geld zum Überleben dann habe ich die Möglichkeit, mich zu orientieren und zu sagen, okay, das war bisher mein Arbeitsleben, meine Arbeitswelt, die verändert sich jetzt. Ich muss mich auch verändern. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mich zu verändern, ohne in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Da gibt es jetzt im Moment noch viele Menschen, viele Wissenschaftler, aber auch Philosophen, die sich darüber streiten, wie extrem uns die Digitalisierung tatsächlich treffen wird. Ich bin der Meinung, das wird sowieso nicht von heute auf morgen gehen. Wir sind ja schon in einem Prozess drin und es entwickelt sich ja stetig weiter. Ich bin mir sicher, nur weil wir viele Arbeiten an Maschinen und künstliche Intelligenzen abgeben können, heißt das nicht, dass wir das auch tun sollten. Ich bin der Meinung, im sozialen Bereich werden wir trotzdem viele Menschen, viele Arbeitskräfte benötigen, weil da einfach irgendwo ja die soziale Bindung fehlen würde ansonsten. Und natürlich können wir da auch Maschinen integrieren, aber ich glaube, das wird zunehmen. Ich denke, wir werden mehr Menschen in sozialen Berufen haben in Zukunft. Aber das ist wie gesagt nur meine persönliche Meinung, wie die Zukunft tatsächlich aussehen wird in 20, 50 oder 100 Jahren, kann ich natürlich auch nicht vorhersagen. Aber wir sehen ja jetzt gerade in der Corona-Krise, dass sich unsere Arbeitswelt stark verändert. Viele von uns, auch ich, arbeiten mittlerweile von zu Hause aus. Und früher hieß es oft, naja, eigentlich vor ein paar Monaten oder Wochen hieß es noch, ja, das funktioniert nicht, das geht nicht, das kann man so nicht machen, man muss ja unbedingt zur Arbeit fahren und dort seine Arbeit verrichten. Und wir sehen ja, es funktioniert. Für einen Großteil der Menschen funktioniert das. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, okay, so kann ich nicht arbeiten, so will ich nicht arbeiten. Ich brauche ein Büro, ich brauche meine Ruhe, ich muss da getrennt sein von Familie und zu Hause. Vollkommen verständlich. Aber wie man sieht, hat sich ja jetzt mit dieser Krise schon unser Leben stark verändert. Und da braucht es einfach irgendwie, ja ich sag jetzt mal eine Hilfe, eine, eine Basis, die uns dabei auch hilft, ja diese neue Situation anzunehmen. Im Moment stehen wir beispielsweise vor der Herausforderung, dass viele Menschen in Kurzarbeit gehen mussten. Ich übrigens auch. Und das bedeutet am Ende des Monats weniger Geld in der Tasche. Einfach so. Mit dieser neuen Situation muss man jetzt natürlich erst einmal klarkommen. Und genau bei solchen Veränderungen, genau bei solchen grundlegenden existenziellen Veränderungen, genau da könnte das bedingungslose Grundeinkommen einsetzen. Genau deshalb haben ja fast 180.000 Menschen die Online-Petition unterzeichnet zum Grundeinkommen in der Corona-Krise. Und genau dieses Beispiel führt mich auch schon zu meinem nächsten Punkt. Das bedingungslose Grundeinkommen baut ja nicht nur die Bürokratie ab, es könnte ja auch die Existenzangst vieler Menschen Schritt für Schritt abbauen. Je nach Finanzierungsmodell und Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens wäre man so etwas unabhängiger von Arbeit. Und es gibt natürlich bei jedem Menschen Punkte und Situationen im Leben, die einfach mal eine kleine Auszeit erfordern. Sei das heißt es jetzt Krankheit oder Familie oder andere Arbeitsvorstellungen. Ja, Man möchte sich vielleicht nochmal umorientieren, das habe ich ja schon angedeutet. Dann hilft das bedingungslose Grundeinkommen. Somit hätten alternative Lebenspläne auch eine Chance und diese Abhängigkeit von der Arbeit würde abnehmen. Gleichzeitig wertet das bedingungslose Grundeinkommen natürlich Arbeit auf, die bisher nicht als Arbeit wahrgenommen wurde. Das können beispielsweise ehrenamtliche Tätigkeiten sein. Aber auch Hausarbeit ist Arbeit oder Erziehungsarbeit in der Familie mit Kindern, das ist auch Arbeit. Und wenn mit dem bedingungslosen Grundeinkommen die Existenz gesichert ist, dann erfolgt ja ein selbstbestimmtes Leben noch viel stärker, als das heute der Fall sein kann. Mehrere Versuche zum bedingungslosen Grundeinkommen haben ja bereits gesagt, dass man dadurch weniger Stress empfindet und letzten Endes gesünder lebt. Man ist auch weniger von einem Partner abhängig, man hat mehr Zeit für sich ja, und man hat tatsächlich mehr Zeit, über die Dinge nachzudenken, die um einen herum passieren. Man hat mehr Zeit, um sich über die Demokratie Gedanken zu machen und auch an der Demokratie teilzunehmen. Wenn ich mir heute mein Umfeld anschaue und sehe, die Leute mit ihren Kindern und Familien, die ja ständig unter Strom stehen, unter Volllast sind, die können sich ja gar nicht Gedanken machen um irgendwelche anderen Dinge als eben um ihre Familie, ihre Arbeit und das war's meistens auch schon. Selbstbestimmung ist also ein ganz wichtiger Punkt des bedingungslosen Grundeinkommens, vor allem auch für Menschen, die nicht Vollzeit oder überhaupt nicht arbeiten gehen können. Viele Menschen müssen ja durch Kurzarbeit den Gürtel deutlich enger schneiden. Manchen Menschen, selbstständigen Menschen, beispielsweise Künstlern, ja, fällt eigentlich das ganze Monatsgehalt weg oder mehrere Monatsgehälter. Genau da hätte ja ein Grundeinkommen einsetzen können und hätte bereits vorbeugen können. Zusammengefasst bedeutet das, dass wir durch unser Leben und unseren Fortschritt ja fast schon zum bedingungslosen Grundeinkommen hingedrängt werden. Denn wir können ja bei dieser schnellen Veränderung, bei diesem Wandel nicht sagen, ja so, jetzt seid ihr ja alle auf euch allein gestellt, macht doch das, was ihr könnt aus eurem Leben. Wir müssen also genau jetzt anfangen, darüber nachzudenken, wie wir dafür sorgen, dass Menschen nicht in ein existenzielles, finanzielles, aber auch seelisches Loch fallen und wir somit alles ruinieren, was wir uns aufgebaut haben. Wir müssen uns also schrittweise von dieser Arbeitswelt, wie wir sie bisher kannten, abkoppeln, auch dank dieser Corona-Krise und müssen zusehen, dass wir irgendwie eine gemeinsame Basis finden, eine gemeinsame Basis schaffen, damit wir diese Zeit überbrücken können und darauf aufbauen können. Und wer jetzt glaubt, dass mit dem bedingungslosen Grundeinkommen niemand mehr Arbeit geht und dass das Ganze sowieso nicht finanzierbar ist, der sollte sich mal mit zwei früheren Videos zum bedingungslosen Grundeinkommen anschauen, denn da zeige ich euch, dass das genau nicht der Fall sein wird. Vielen Dank, dass ihr bis hierher durchgehalten habt. Ich freue mich mal wieder auf eure Kommentare. Ich finde es super und ich bedanke mich bei euch, dass ihr so fleißig kommentiert, dass wir schon so tolle Diskussionen angestoßen haben. Vielen Dank fürs Zusehen.